Die Kreatur, die ich in den ausgebrannten Überresten des Gartens vorfand, sah wie ein Schwarzer aus. Und sie konnte in meinen Verstand eindringen, das Innerste aus mir herausholen. Aber sie war auch kaum mehr als ein Baby. Und ich bin mir sicher, dass sie mich erkannte und Angst bekam. Sie ließ mich einmal bewusstlos zurück. Gerade lange genug, dass ich gefangen genommen werde. Aber sie selbst ja auch. Ich würde es jetzt nicht unbedingt als Sieg ansehen, aber Helden. wurden am botanischen Garten festgenommen. Äh, Spinnen. Die haben sie etwas gesucht. Diese beiden sind rot. Äh. Weigern sich aber zu reden. Der dritte sieht nach einem Ranger vom Orden aus. Ein Mutant von der Größe eines Kindes wurde in ihrer Nähe erwischt. Er wurde ebenfalls als Rach ausgeliefert. Darum kümmere ich mich später. Der Hirsch. Vermutete Mutation. Nein. Nein, ich bin normal. Seht ihr? Zwei Arme, zwei Beine, zehn Finger. Versteht ihr nicht? Ich bin ein Bürger der Hanse. Aha! Körper halten. Du bist hier nicht in der Hanse. Hier wirst du verrächtigt, fehlerhafte Gene zu verbreiten. Und das ist deine Prüfung. Hallo. Wenn dein Hallo. die richtigen Proportionen hat, kannst du gehen. Wenn nicht, bist du eine abscheuliche oh, diese Logik. Wissenschaft. Verstehst du? gesagt du sollst stillhalten und mal sehen 318 mm mal 302 gucken wir mal in die tabelle oh glückwunsch du bist ein mutant zum müllschluck eine einfache frage welchen auftrag hattest du im Garten? zähle bis drei. Eins. Die rote Linie lebe hoch! Zwei. Drei. Bitte, bitte. Ich, ich rede auch. Aber, aber nichts von den anderen, ja? Die bringen mich um, wenn sie das hören, okay? Bringt ihn hier zur zweiten Einheit. Ich weiß jetzt, dass er reden will. Ich kann den trotzdem verraten. Normalerweise mischt sich das Reich nicht in die Angelegenheiten des Ordens ein. Aber hier... Haben wir euch, die Roten und den Frieg, alle zusammen im gleichen Netz gefangen. Das gefällt mir nicht. Also rede, oder du kriegst eine Kugel ins Hirn. Auf den Offizier! Ah. Hey, ja, nice. Um, du gehörst also zum sparta -Order. Ich bin von der roten Linie. Unsere Vorgesetzten verstehen sich nicht besonders was. Aber ich würde sagen, scheiß drauf, scheiß drauf. Halten wir zusammen, ha? <lacht> <lacht> Dabei. Das ist voll cool. Ich verstehe, ich verstehe. Ein ferngesteuertes Mein Schritt. Gott. Eines ist sicher, wir kommen hier nur lebendig raus, wenn wir zusammenarbeiten. Gut, also... Was hatten die über den Müllschlucker gesehen? Für seine Waffe. Äh, ja, du, du, gleich sollte reingeworfen werden. Vielleicht so. Weiß nicht, ob das die beste Idee ist, da reinzugehen. Okay, verschwinden wir von hier. Und dann trennen wir uns. Ich will den Augenbrauen. Rutsch Rutsch nicht. Boah, richtig gut. Komm. Siehst du, die das ist der Notfallplan. Wenn es einen Aufstand oder eine Flucht gibt, öffnen sie einfach das Ventil und verwandeln das Gefängnis in eine große Gaskammer. Verdammt! Die haben von ihren Vorfahren einiges gelernt. Psst. Wir gehen, sobald der R auf Zug weg ist. LOL. Äh, also ich habe keine Gasmaske mehr. Aber ich habe mein Geld noch. Ich habe gerne ich mein in deinem Gefangenenlager hier gehört, aber es mit eigenen Augen zu sehen, mein Gott. Auf der anderen Seite ist ein Tunnel. Okay, ich gehe vor, du folgst mir. Und jetzt bleib leise, sonst erledigen dich hier alle. Was hier die Arbeitslager kriegt man im Buch auch, die sind schon nicht schön. Die Schatten sind ein bester Freund. Hallo. Okay. Da, da, da, da. Ey, Jo. haben wir das hingekriegt. Schauen ja, das war jetzt echt mal, schwer. Schauen wir mal. Ein Gitter. Wir hm. laden ein bisschen Ach, viel. Jetzt. Pech. Wackelt nicht einmal ein bisschen. In Ordnung. Da kommen wir also nicht durch. So viel wissen wir jetzt. Okay. Wo gehen wir jetzt hin? Was, wenn. Hey. Hey. Heb mich mal hoch, ja? Okay, von mir aus. Ich Äh, das ist Metro 2034, also Last Light, nicht das Original. Das ist der zweite Teil. Also ja, ich habe neu angefangen. Ja, oh. Wo ist die Hitbox da? Psst, jetzt hör zu. Du. du so als wärst du eine verdammte kleine Maus. Geh und mach keine plötzlichen Bewegungen. Und jetzt vorsichtig, ja? Du kannst nur stillhalten. Ich bin eine gute Maus. Quick, quick. Nein, wir werden ihn nicht erschießen. Danke, Bewegung. Dann lauf. als <lacht> dieser Typ. Ich bin jetzt schon sehr froh, wenn er weg ist. Ja? Alles klar? Ich glaube, der hat eine Augenentzündung. Ich mal was. Äh, ja, ja. Ah, danke. Okay. Du den ich habe keine Waffe. Oh. Ich lenke meinen ab und du erledigst deinen. Okay. los. Okay. Ich bin einfach so gut. Ja, Ja, okay. Also los. Aber nicht zu okay, den lauf. Anfangen, ja? Lau. Aber was ich? Los. Also, ich schleiche jetzt. Okay, das war's. So viele wie du bist ein Hebel. Wir sind erledigt. Ich würde gern ihnen helfen. Da ja, wie? Also, okay, im Wachraum. Aber das heißt, sie töten ihre Wachen ja auch. Okay. Okay. Das ist weniger geil, als ich gedacht habe. <lacht> der andere mit der Schaufel, den sehe ich erst jetzt. Ja. Das sieht mich nie. Ich, ich bin zu gut. Das heißt, ich habe den getötet zu. So. Ja. Aber da wird mich ja safe sehen da drüben. Okay, schraub die Glühbirne raus. Schraub sie raus. Keine Angst, du wirst dich nicht verbrennen. Welche Schraub? Hey. Ah, hier. Welche Schraubbirne? Ich bin schlau. Ach so. Ich bin den Typen komisch. Sauber. Hey, ich wollte das mal schauen. Nun, wie ich aussieht. Ja, hi! Ja, das macht Sinn, aber dein Kopf geht eh schon durch die Gitter, du kannst da raus. Kein Problem. Und, ja, kannst du? Ja. Du hattest einen guten Stab. Mach einfach so weiter. Hm. Hey, hast du Wasser? Wow, Pilze. Du hast ihn freigelassen? Hast du den Verstand verloren? Ich weiß. Ich hab ihn angeschaut. Irgendwie hab ich meinen Sohn gesehen. Und Dieser Händler. Das hält eh nicht. Das ist hell, wow. Und der sehr gutes Geld sein würde, daher habe ich oh einfach. Zeig mir die Patronen. mein Gott. Klar. Hirguck. Ich bin auch bereit zu teilen. Es ist nur, das unsere Schichtsende ist. Dann haben Sie hier nichts mehr zu suchen. Ab in die Kaserne mit Ihnen. Nein, nein, nein, geht. Okay. Dankeschön. Ich krieg Wurfmesser. Ich konnte mit dem ersten Teil schon nie umgehen. Okay, die Fluganimation das ist sehr interessant. Kann ich davon tragen. Ihh, oh. wa. Ich dachte schon, für einen Moment, da kommt es da raus. Da hätte ich ein kleines Problem gehabt. Der ist Ich glaube, ich habe noch nie so eine schöne Wurfanimation gesehen. Aber es fühlt sich schon viel lebendiger an als der erste Teil. Das ist schon mal ein Vorteil. nicht da. Was ist das für ein Witz? Kommst schon aus deinem Versteck? Fritz, bist du das? Doch, doch mal. Beim nächsten Mal mache ich nicht auf dich. Ist doch ja Na gut, lass uns verstecken, Spiegel. Die bescheuerte Kinder. Hey! Nein, ich habe sie Und jetzt geht der Sch ich, ich Das einfach nochmal. Da ist ein hofmesser das habe ich schon gut. Ich dachte schon, uns ging Also. Achso, der hat den gedacht. Ach, deswegen ist ja natürlich tot. Ich dachte schon. Ich will denen helfen. Ich, ich finde das raus. Achso, warte mal. Ich bin dumm. Ja, ich komme hier eh nicht weiter weg. Alles klar? Ja, die, das. Ja, das mache ich nachher. Das wird nachher kommen. Hoffe ich. Und jetzt geht der Spaß erst richtig los. Hier, fang! Hm, mmh, schöne Uhr. Ha, diese kleine blaue Anzeige. Sie geht an, wenn du zu sehen bist, was? Das macht Sinn. Ich will die Zellblocks aufmachen. Okay, von mir aus. Hab ich den jetzt Bescheid gegeben? Das war doof. Ich will sie nicht sterben lassen. Ich will ihnen will helfen. Ah, das hast du aber geschossen, Junge. Arschloch. Nein, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh, wow, warte, ich habe wieder auto eben drin. Will das nicht. Waren das? Zielhilfe habe ich aus. Das soll nicht sein. Zehntausend Waffen. Jetzt nimmt er was mit. Dankeschön. Macht nicht mal einen Unterschied, welche Waffe ich mitnehme. Okay. Na, nee, kein Blut, war mal kurz. War mal kurz, warte, warte, warte, warte. Ich wusste doch. Direkt so eins hier. Auch sehr kreativ, unterkreisend reich. Meine Flucht aus dem Gefängnis der Faschisten könnte mit der Feind meines Feindes ist mein Freund betitelt werden. Der Name des Freundes ist Pavel. Er hat einen Aufklärungsdruck der Roten Königsüber, der von den Faschisten ausgelöscht wurde. Ich habe die Kommunisten nie sehr gemocht, aber Pavel verhält sich wie ein echter Held. Abel, Maboy. Und wie geht es dir, Kumpel? Alles klar? Ach, du bist echt hart. Kein Wunder, dass sie dich zu einem Ranger gemacht haben. Folge mir, nicht stehen bleiben. Security, Platz das Oh Gott. 6. Riesige Lager gefüllt mit Vorräten. Dort gibt es Medikamente und genug Konserven, um das Reich für 100 Jahre aufrecht zu Ja, wie toll. Und genug Waffen, um die Freaks und genetisch Unreinen vom Antlitz der Erde zu verbannen. Was wollen Sie? Scheiße! Ein Arzt zu zum Was zum Teufel? Zwei haben die Waffen ermordet und sind getötet. Was zum Teufel? Wieso? Ja, das klingt jetzt absolut echt. Das war so nicht nötig, Mann. Ich hab X gedrückt, aber okay. Dann nicht. Bei X springen? Ich war nicht springend. Oder? Scheiße, bist du okay? Alte durch, Aktion, halte durch! nicht eine Waffe haben, bitte. Nur jetzt kurz Springen. Doch, ich soll springen. Okay, ich hab's verkackt. Dann mach's mein Ding. Nein. Was sie noch? Okay, das ist ein bisschen laut vielleicht. Wir sind jetzt schon irgendwie in Kapitel 4 oder so. Das Geht voll schnell. Geschafft. Jetzt muss ich den Orden darüber informieren, dass der Schwarze vermisst wird. Was bedeutet einzugestehen, dass mein Auftrag gescheitert ist. Aber wenn er unten in der Metro ist, werde ich ihn nicht alleine finden können. Ich muss zur nächsten neutralen Station kommen und dann zur Polis, dem Hauptquartier des Ordens. Pavel wird mir den Weg zeigen. Okay, sieht so aus, als hätten wir sie abgehängt. Jetzt beeilen wir uns besser, zum Theater zu kommen. Woanders oh, können wir nicht hin, was Kuppe? Alles klar mit dir, Kuppe? Sehr gut. Diese Rüstung bewirkt Wunder. Scheiße! Eine Sackgasse. Festhalten! Ich werde das erwarten können. Okay. Ah. Hilf mir mal hier hoch. Natürlich, Pavel. Ich bin doch für dich da. My oh boy Pavel. Gut. Okay, warte hier, während ich mich umschaue. Ich geh mal. Das hat jetzt sehr gut geklungen. Wir haben hier eine Rand-Identität. Bleiben Sie aufmerksam. Es gibt noch mehr davon. Verstanden. Überprüfen das. Nope, nope, nope. Wir hätten Schalldämpfer drauf. Ja. Es fängt schon an gut zu werden. Also laut Internetseite bin ich schon auf Kapitel 5 oder so im Reich. Also Kapitel gehen schnell durch. Okay, das sieht bis jetzt ganz gut aus. Ja, die sehen mich nicht hier mitten im Eingang. Nicht sichtbar. Jetzt bin ich sichtbar. Okay, im Tunnel bin ich unsichtbar. Sobald ich rauskomme, werde ich sichtbar. Ja, so viel dazu. Okay, das hat gereicht. Ich will die andere Waffe loswerden später. Aber eigentlich hat meine erste Wahl an Waffen gar nichts gebracht. Immer kaputt. Weil ich die nach 10 Sekunden schon abgeben musste, gefühlt. Das war uncool Nice Die hab ich ja nicht mehr Fuck <lacht> Äh Ist einfach gar nichts. Da oben ist noch was. Ah. Nein, nein. Du so. Okay, okay, warte mal. Wechseln. Geht halt auf dieselbe Muni. Okay, da hat die Muni rausgenommen. Immerhin das. Ich einen Schlüssel, wenn ich einen krieg. Ja, den Alarm auslöten Nee, das, das würde ich nie machen. Hey, Alarm? Achtung, Sie Ihre ist hey, was? Alarm? Niemals. Dann lieber die. Das ist eine Pistole mit Shotgun Shells. What the fuck? Ihr habt mich gesehen. Ich laufe gerade Kreise. haben mal kurz. Ja, extrem hast du mich festgenagelt. Ich komme dann unmöglich wieder weg. Ich mein Leben noch mal. Da das ist ein Nazi, der darf sterben. Ist vorsichtig. Hier meine geile Shotgun. Ja, okay. Okay, ja. Die kann was. Oh, und vor allem Geld. Das herumstiefel klingt so geil. Nein. Tüt den nicht. Vertrauen. Nein, ich wollte doch. Komm nicht mal raus. Okay. Nein. Nein. Nein. Ah, wow, Ein Freund, aber ich kann hat ganz genau sagen. Sicher gehängt. Wer weiß, was mit mir passiert ist. Rot, blau, gelb. Welchen Unterschied macht das schon? Er hat sein Leben für mich riskiert. So etwas erlebt man in der Metro sonst nicht. Zum Maul, ich bin einfach im Stich lassen. wegen Gesicht ausladen. Das merke ich mir. Würdest. Du bist ein echter Kamerad. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Jetzt bring mich von hier weg, dann führe ich dich in nichts. Okay, weil du auch weißt, wo ich zu Hause bin. die, Scheiße, die kommen meinetwegen. Bringe mich Viel Glück, mein Du bist jetzt Hm, da würde ich zwar drauf vertrauen, Junge. Na los, schwing deinen Hintern hier raus, du verdammte Kommunistenratte. Ja, wenn ich meine einzige Hoffnung wäre, da würde ich auch aufgeben. Der Wiggelt so geil. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Ich glaube, ich gleich hier runter? Da geht's doch weiter, aber... Ah ne, Arting macht's selbst, okay. Bis. Ich hab deine Mama auf, voll stolz auf dich, wenn, du, wenn sie hört, dass du das. Da waren die Wurfmesser. Ich war mir grad schon wieder. Niemand? War vielleicht nicht das Schlauste.